Wir sind mitten in der Friedensdekade. Sie begann letzten Sonntag und geht über den Volkstrauertag bis zum Buß- und Betag. Am Volkstrauertag gedenken wir der Kriegstoten, der Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen. Ich feiere in diesem Jahr am Volkstrauertag den Mirjam Gottesdienst. Wir bedenken die Geschichte, die biblische Geschichte von Jael. Ich will sie kurz nacherzählen. Das kleine Volk Israel lebte vor vielen tausenden jahren in einer gesellschaftsform in der richterinnen die richtung vorgaben sie schlichteten streit immer entsprechend der gebote gottes doch die leute schauten nach links und rechts und opferten auch den göttinnen und göttern der anderen stämme es könnte ja nützlich sein dachten sie wohl gott wird traurig und zornig das volk israel gerät in die Unterdrückung durch die benachbarten Stämme. Eine der RichterInnen, Deborah, ist auch Prophetin. Sie erkennt die Chance zum Aufstand. Sie ermuntert den Heerführer Barak, der will nur in die Schlacht ziehen, wenn sie Deborah mitzieht. Die Schlacht wird geschildert, es gibt viele Tote. Israel siegt. Der gegnerische Heerführer Sisera muss fliehen. Er flieht in das Zelt einer Familie, deren Unterstützung er sich sicher zu sein scheint. Im Zelt ist Jael, sie ist allein. Sie muss Sisera bedienen, er will bei ihr schlafen. Währenddessen wartet seine Mutter auf den scheinbar siegreichen Sohn. Aber sie weiß ja, was Männer im Krieg den Frauen antun. Sie hat scheinbar keine Probleme damit, es sind ja die anderen Frauen. Sisera will im Zelt von Jael schlafen. Es wird angedeutet, dass er zudringlich wird. Jael ermordet den Heerführer Sisera. Am Ende der Geschichte wird erzählt, dass das Volk Israel 40 Jahre Frieden hatte. 40 Jahre Befreiung von Gewalt. Die Leute dichten Lieder über Jael. Sie singen, Gelobt sei Jael. Sie hat die Macht der Unterdrücker zerstört. Wenn die Leute bei uns sagen, wie gut, dass wir seit 75 Jahren Frieden haben, dann habe ich zwei Seelen in der Brust. Die eine, die dankbar ist, im Frieden leben zu dürfen. Und die andere, die weiß, dass es 360 kriegerische Auseinandersetzungen in der Welt gibt. Ich denke nach über Deborah und Barak, über Sisera und seine Mutter, über Jael. Ich bin froh, dass es in der Bibel diese Geschichte gibt über eine Frau, die sich wehrt. Und ich wünsche mir, dass Mut zu Frieden führt, auch ohne Gewalt.